Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut. Und Ihnen? Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut. Und Ihnen? Guten Tag, Frau Kamm. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Danke. Und Ihnen? Hey, Lena. Na, wie geht's? Hallo, Opa. Hallo, Sarah. Wie geht's dir? Hi, Tom. Super, danke. Und dir? Oh, schön. Hm? Die Tasche ist schön. Entschuldigung. Schön? Ja, die Tasche. <lacht> Mal, komm jetzt. Entschuldigung. adalbert stifter -Straße.